Hey Sport 2000 Family, willkommen zu einem brandneuen Video hier auf eurem Sport 2000 YouTube Kanal. Ich als YouTube Host darf euch heute den brandneuen Fußballschuh von Neymar Junior vorstellen. Die Rede ist vom Puma King Platinum, für all die es nicht mitbekommen haben. Neymar ist von Nike zu Puma gewechselt und wird nun an bei Puma unter Vertrag stehen und logischerweise auch mit den Fußballschuhen von Puma auflaufen. Und das ist tatsächlich der neue Fußballschuh. Der Puma King wird ab sofort am Fuß von Neymar sein. Und um diesen Fußballschuh soll es im heutigen Video gehen. Eure Fragen rund ums Thema Fußball hier bei Sport2000. Das ist also der brandneue Fußballschuh für Neymar. Wobei man sagen muss, brandneu stimmt überhaupt nicht. Diesen Fußballschuh, den Puma King, gibt es bereits schon seit einem Jahr bei Puma. Und jetzt am Fuß von Neymar. Das auch nicht ohne Grund. Puma hat ihn nicht zum Alter und auch nicht zum Future bisher gestellt, sondern zum Puma King, weil es da ein sehr sehr cooles Motto gab, und zwar The King is Back. Dieser Fußballschuh ist eigentlich der legendärste aus dem Puma, weshalb die Message dahinter auch sehr sehr cool ist. Und zwar möchte Neymar Junior die, quasi die Ära von diesem Fußballschuh wieder auferleben. Er war ja schon beispielsweise am Fuß von Lothar Matthäus, Pelé oder Diego Maradona und jetzt auch bei Neymar Jr. Deshalb von der Idee her auf jeden Fall sehr sehr cool. Was die Fußballschusswahl aber so besonders macht, wollen wir heute mal klären. Jetzt aber erstmal auf den Platz. Ja, yeah, I got a story to tell, I know they want me to fail, if they throw me into a cell, I know why she paying a bill, cause I can afford to be quiet, my city is dying, the children are crying, be alert not devour. the enemies prowling you just like a lion, but we got the keys, I promise you, hold on to the peace inside of you, no I'm not alone hat ja vor kurzem erst den Puma Ultra 1.1 gedroppt, diesen neuen Speedboot mit 160 Gramm. Einer der leichtesten aktuell auf dem Markt. Hätte eigentlich perfekt zu Neymar gepasst. Deshalb haben natürlich viele erwartet, dass er mit diesem Fußballschuh auflauft. Deshalb die Überraschung umso größer, dass es jetzt dieser hier wurde, der Puma King Platinum, ein Lederfußballschuh. Das ist das erste Mal, wo Neymar einen Lederfußballschuh spielt. Aber er scheint sich ganz wohl zu fühlen. Fußballschuh hat auch auf Instagram schon sehr, sehr häufig gepostet dass er diesen Fußballschuh jetzt so sehr schätzt am Fuß. Für mich auf jeden Fall auch ein sehr, sehr guter Fußballschuh, war bisher auf jeden Fall unterschätzt. Jetzt durchnehmen wir natürlich mal die Möglichkeit, dass mehr auf diesen Fußballschuh aufmerksam werden. Wir haben nämlich hier einen Lederfußballschuh, der vor allem durch das Thema Komfort glänzt. Nämlich dieses Lederobermaterial wird nach der Einlaufphase logischerweise angenehm weich, sprich es passt sich sehr gut an Fuß an. Was auf jeden Fall zu beachten gilt, erkennt man auch schon, wenn man die Fußballschuh von oben betrachtet, ist die Passform. Die ist nämlich definitiv für mittlere und breite Füße geeignet, für schmale Spieler eher weniger. Da wird man am Schuh leicht rutschen. Der Komfort, wie gesagt, sehr gut. Man braucht eigentlich keine Einlaufzeit, was Druckstellen angeht. Dennoch braucht natürlich das Leder etwas Zeit, um quasi an den Fußballschuh anzupassen. Genauso sollte man aufpassen. Ein Lederfußballschuh bedarf natürlich auch ein bisschen Pflege. Allerdings hat man dadurch natürlich auch eine sehr, sehr gute Haltbarkeit im Vergleich zu Synthetik-Fußballschuhen. Für mich, wie gesagt, ein unterschätzter Fußballschuh, vom Gewicht her nicht der leichteste Fußballschuh im Vergleich zu den aktuellen Speedboots, wie zum Beispiel den Puma Sha 1.1 oder den Nike Vapor 13, den Nehmer ja vorher gespielt hat. Das liegt daran, dass wir hier ein Lederobermaterial haben, das natürlich etwas mehr wiegt als jetzt Synthetik-Obermaterial. Nichtsdestotrotz für einen Lederfußballschuh angenehm, leicht am Fuß, sprich auch die Ballverarbeitung der Touch durch das Lederobermaterial sehr, sehr angenehm. Und natürlich auch das Gewicht, merkt man jetzt am Fuß jetzt nicht so krass. Wie gesagt, ist nicht das leichteste im Vergleich zu den aktuellen Speedboots, aber dennoch ein sehr angenehmer Fußballschuh, was das Ballgefühl am Fuß angeht. Jetzt wird mich natürlich mal eure Meinung zum Puma King Platinum interessieren, lasst mal einen Kommentar da, was denn ihr zu diesem Fußballschuh von Neymar sagt. Findet ihr die Wahl cool oder hättet ihr ihn lieber mit zum Beispiel den Puma Ultra gesehen? Euer Feedback mal in den Kommentaren da lassen. Jetzt die coole Info: Diesen Fußballschuh findet ihr natürlich auch bei uns im Sport 2000 Online-Shop. Link wie immer in der Beschreibung, da könnt ihr euch den Fußballschuh aktuell reduziert sogar bekommen. Wie gesagt, Link in der Beschreibung und natürlich jetzt mal euer Feedback in den Kommentaren da lassen. Alles, was jetzt weiter mit Neymar tut, ob das wirklich sein Fußballschuh bleibt oder was dann in Zukunft passiert, werdet ihr natürlich hier auf dem YouTube-Kanal erfahren. Sprich, wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt jetzt mal den Kanal abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Dann verpasst ihr diese Videos nicht mehr. Da wird es auf jeden Fall noch einiges tun. Also seid auf jeden Fall gespannt. Das war's für heute Video. Ich würde sagen, nicht vergessen: Abonnieren, Glocke aktivieren, macht's gut, bleibt sportlich, haut rein und.